Hey Leute, willkommen zurück zu Metro 2033 und ja, weh, well, Metro, woo. Äh, ja, nee, also, ähm, ii, was ist denn das? Scheiße, ich wusste, es ist nicht einfach. Hier kommen die Söhne der Apokalypse. Ulmer, Planänderung. Sie verteidigen mit Vladimir. Da redet so... Lang. Also, Entschuldigung, ich finde allgemein, sie reden mega langsam. Aber es ist vielleicht, weil ich zu schnell lese dann alles unten. Ich habe das Gefühl, ich lese es und erwarte ich noch ewig, bis es weitergeht. Kann mich aber auch täuschen. <lacht> ja, auf jeden Fall... Ähm, ich wollte letzte Folge noch was sagen, habe es aber nicht mehr gemacht, wegen Story. Solange der jetzt nicht labert, kann ich auch. Äh, ich habe mich informiert, was im in Metro Redux anders ist. Und zwar haben sie Kapitel zusammengefasst, die eigentlich zu kurz waren. ich soll vielleicht auch noch Masken sehen. Ähm, eben zum Beispiel, das letzte Kapitel war, glaube ich, eins davon. Ich habe ein bisschen rumgelesen, ähm, teilweise Kapitel, die nur 10 Minuten oder so gingen, haben sie dann ein größeres zusammengefasst und umbenannt. Also es hat ein bisschen weniger Kapitel als das Original auf der PS3, dafür aber dieselbe Länge, einfach weniger Ladebildschirme, so gesehen. Weil wahrscheinlich ist die PS4 dadurch einiges leistungsfähiger, und da noch konnte man die Kapitel länger laden lassen und machen. Weil die Ladebalken waren ja Teil... Achtung. Okay, von hinten kommen die nicht. Ich weiß, ich verstecke mich gerade ein bisschen, aber eigentlich will ich nur, dass die kommen. Würde er nicht vorne stehen und alle abfangen, würde ich das einfach so machen, dass sie zuerst zu mir kommen und dann macht er einmal papp und dann sind sie weg. Aber er fängt die ja immer schon gerne vor vorgängig ab, also. Da kann ich halt leider auch nicht viel machen. Äh, Artyom. Ich habe keine Gasmaske mehr. Das ist ein Scheißernst. Hinter mir explodiert es gleich. Es gibt doch sicher ein Ende, weil ich verstrahlt werde. Äh, ja, Kumpel. Ja, ich erstick. Ja, klar. Scheiße, was mache ich denn jetzt? Ich kann da nicht durchrushen. Ich habe keine Atemmasken mehr. Also wenn ich deswegen verliere jetzt im Spiel, dann kackt mich das schon ein bisschen an. Ich habe noch eineinhalb Minuten Atemmaske. Ich rush da mal durch und löse alle aus. weil Sonst geht es nicht. Und dann können wir die halt unterwegs schnell töten. Na, ups. Ich wollte eigentlich eine Granate werfen dann. Ja, aber scheiße, was mache ich denn jetzt? Ich habe ja keine Atemmasken dabei. Ja, ein paar auslösen und warten. Okay, die kotzen deswegen. Die kotzen mich voll. Ja, scheiße, ne? Und ich habe jetzt unterwegs auch nirgends eine gefunden. Mein Speicherplatz ist jetzt da. Das heißt, ich komme auch nicht wieder weg und kann holen gehen. Kann ich auf die schießen schon mal? Natürlich nicht. So, auslösen, weiter geht's. Das gerade ein bisschen mehr Dead Space Vibes. Nur, dass ich hier mehr unter Zeitdruck stehe gerade. Alter, stirbt doch einfach. Die auslösen und wieder weg. Und nachladen. Da oben ist keins. Das heißt, ich löse die drei wieder aus. Oder vier. So. Und los. Scheiße. Los, mach schneller. Da ist der Fahrstuhl. Dude, komm her, verdammt nochmal. Ich sterb hier gerade, du Vollidiot. Ey, ich, ich glaube, ich krieg das nicht hin. Ich krieg das momentan echt nicht mehr hin. Mach, mach vorwärts Oder gib mir Atemschutzmasken. Ich sterb hier. Ich krieg das nicht hin. Ja, ich krieg ist das euer Scheiße, Ernst, Mann? Also eigentlich kann ich das ganze Level nochmal spielen und auf mehr Atemschussmasken spielen. Ich mache das jetzt einfach mal anders. Und zwar ziehe ich jetzt die Maske wieder an, dann kann er sich beruhigen. Jetzt ziehe ich sie wieder aus Löse die hier an Und ziehe sie wieder an Anders kriege ich das nicht mehr hin Ich hoffe das gehört keine zu großen Konsequenzen so Weil er fängt wieder Von neuem an zu atmen Also es könnte passen Hoffe ich mal Maskanzin. Ich weiß noch eine Minute. Du kotzt mich nicht voll. Meine andere Möglichkeit fällt mir momentan einfach nicht mehr ein, muss ich sagen. ziehen, Nachladen. Wann, wenn der so langsam läuft hier? Da kann ich nichts machen. Ich brauche schon Minimum eineinhalb Minuten nur für den Typen da. Äh, wieder anziehen. Wie viel Zeit habe ich denn? 49 Sekunden. Wieder abziehen. Okay, das ist Danke! Ich hoffe, Anzieht los. wird wieder schwach ich weiß genau dass es nicht gesund ist und ich hoffe einfach mal es gibt kein schlechtes ende deswegen weil ich verstrahlt bin aber ich komme momentan sonst nicht durch ich habe keine chance Ich finde es voll sinnvoll mit der Gasmaske, dass man das machen muss. Habe ich auch nichts gegen, aber ich finde das gerade sehr mühsam, dass ich keine Filter mehr kriege. Und raus. So. Ich finde das gerade ein bisschen schade, dass ich das Level nicht genießen kann, deswegen. Ah, fuck, das war zu spät. Aber ich habe Atemmasken bekommen, doch in eine Minute 26. Wow. N Nein. Alles klar, ich muss diese Scheiße jetzt zehnmal spielen. Also wenn es ein verstrahltes Ende gibt, dann erreiche ich das jetzt wegen diesem Level. Und das nur wegen diesem Level. So, machen wir die wieder kaputt. So, wenn ich es noch einmal spielen muss, dann äh, mache ich einen Cut rein. Boah, ist der langsam wieder. Hallo. Mach mal hin. Okay, er atmet wieder. Ich muss vielleicht einen Ton... Ah, naja, wobei der andere labert jetzt wieder. Scheiße. Da ist der Fahrzug, Fahrzug, Aufzug. Guck mal hin, Arschloch. Ja, zieh die Maske an. So. Ich bin wenigstens vollgehalten. Hey. Okay, das Hier, Mann. Ich hoffe, er funktioniert noch. Maske anziehen. Ich will wissen, wie lange ich noch Zeit habe. 50 Sekunden. Oberst, ich habe die Lautsprecher aktiviert. Das Signal vom Aufzug liegt nun auf meiner Konsole. Ich schalte Los. Unsichtbare Beobachter! Wie kann man nach all diesem Mist hier noch daran glauben? Und wieder weg. Ich spür meinen Puls auf dem Controller, leider. Schaltung mit dem großen Häde. Ich zeige da, wie es Oh mein Gott. Mein Gott. Was machen wir denn jetzt? Die Wenn du das nur sehen könntest, mach dich bereit, Aktion. Es wird heiß. Ja, auch für mich wird es heiß, danke. Habe ich hier irgendwas ausgelöst, das mir schon Schaden macht? Da ist ein Schrank. Oh, danke. Wie viel Zeit habe ich jetzt? Fünf Minuten. Okay, damit kann ich leben. Okay, das wäre eine ganze Gasmaske, wenn meine kaputt wäre, aber es sieht gut aus. Jetzt abziehen wieder. Da geht's gar nirgends durch. Ah, oh, Scheiße. Schieß das Ding auf mich von der Mitte aus. Also wer da irgendeine Treppe hat, ja? Wir uns, zum zu der, macht mich krank. Ah, der Danke. Sind wir drin sicher, dass das Glas kaputt? Sorry, wenn ich jetzt so kompliziert spielen muss, aber ich will keinen nicht schon wieder sticken hier. Ich muss mir, wenn ich kann, wieder maximale Filter holen dann. Okay, der ist schon mal an. Ein darüber Und wahrscheinlich durch diese tür okay die geht automatisch auf. Danke. Okay, ich habe gespeichert. Ich renne einfach mal weg. Ah, alles klar. Äh, wir fahren mal zum ersten hier rüber. Habe ich das Ding jetzt? Ja, ich glaube schon. Das Problem ist, ich weiß gar nicht, was ich machen muss hier. Ich schiebe das jetzt einfach mal hier runter. Drücke. Weiter unten geht der Kran nämlich auch nicht. Und ich habe keine Ahnung, was ich mache hier. Ganz ehrlich. Ich habe nichts in der Hand. Ich habe die nicht aktiviert. Problem ist, ich bewege mich und, es und er trifft mich trotzdem. Kontaktzone. Da kann ich einfach nicht ausweichen. Ja klar, jetzt bin ich tot. Äh, da kann ich einfach nicht ausweichen. Äh, weil der Kran ist zu langsam. Und das <lacht> da kann ich einfach gar nichts machen. Ich fahre den einfach schon mal runter. Das Problem ist, der schießt dann eh auf mich gleich. Seht ihr? Und ich komme da einfach nicht weg. Also ich hole jetzt den einfach mal raus hier. Jetzt. Alles klar so wie ihr seht ich kann da nicht ausweichen ich bin nach links weggegangen und da habe mich trotzdem getroffen also ich kann einfach gar nichts machen jetzt Gut, und jetzt kann ich eh nichts machen äh, also ich hole jetzt einfach den dritten brennstoff und hoffe dass er mich nicht tötet also dieses level hier ist meiner Meinung nach bis jetzt ziemlich das schlechteste Achtung. vom spiel Kann ich nicht da zurück? Ich gehe mal wieder zurück. Ich hoffe, das ist okay. Ich komme nicht mehr in den Kran rein. Also wird das passen? Ich geh jetzt einfach zu dem Typen zurück mal. Mal schauen, was passiert. Verdammt. So ein Mist, das wir den Aufzug verloren haben. Gott sei Dank wurde früher alles zweimal gebaut. Wir sollten jetzt hier entlang. Okay, ich hab über 4 Minuten. Wir müssen zurück und bringen das zu Ende. Müssen uns besser vorbereiten. Kümmern wir uns zuerst um die Schwarzen. Wir gehen wieder an die Oberfläche und diesmal sind wir vorbereitet. Äh, Ullmannschwörz, das heißt wir sind äh, wieder in unserem Tagebuch. Immer düsterer, ja gut. Jetzt brauche ich gerade keine Atemschutzmaske. Sorry, wenn mein Handy im Hintergrund vibriert, falls man das hört, ich hoffe nicht. Ich gucke nachher dann, was wieder Wichtiges. Oder so. unser Erbe. Unsere Zukunft. Wie viel Macht hier ist. Damit werden wir wieder über die Erde herrschen. Müssen nicht mehr wir Racken leben. Mit Schwert und Feuer werden wir den Himmel und die Sonne zurückerobern. Damit wir uns aus der Asche erheben wieder aufbauen können und die Metrotunnel wieder mit silbernen Zügen gefüllt sind. Alles wird wie, ja. schaffen Wir müssen versuchen, unsere Leute zu erreichen und um Unterstützung am Turm zu bitten. Ich bleibe in Kontakt. Befehle klar? Gut. Gehen wir, Archon. Viel Glück, Leute. Danke. Hey, ich habe noch einen Shot ganz schnell. ich nehme das leitsystem muss ich jetzt doch noch da hinten an die station nein da ist zu muss ich vorne vielleicht noch kurz weil die tür ist noch offen nein von da kommen wir ja das das Leitsystem? Immer die ah. Miller und ich verließen den Zug und kletterten den Tunnel zum Korolev Theater hoch. Der Ostankino Fernsehturm war jetzt nahe. Auf vereisten Straßen trafen wir die anderen Ranger in dem wilden Kampf, mit dem eine Geschichte begann. Ich habe das Gefühl, wir kommen langsam zu einem Ende. Wir machen jetzt plötzlich, wenn man anguckt, wie viele kleine Punkte wir ganz am Anfang hatten. Schaut euch das mal an. Und jetzt plötzlich diesen riesen Sprung von da wieder vorne mit dem Zug. Das ist... Extrem schnell, extrem weit und... Okay, diesen Teil kennen wir ja schon. Und ich habe den Anfangs nicht verstanden. Und Jetzt macht es plötzlich Sinn. Aber sind Sie, seht ihr, der hat auch keine Handschuhe an. Miller hat nur Fäustling, also ohne, ohne Fingermann nicht. Und jetzt sind wir wieder so weit, wie wir am Anfang waren. Aber bitte sag mir, ich habe jetzt diesmal nicht nur einen shotgun schuss dabei. Doch, habe ich. Aber es ist das letzte Kapitel. Ich schieße nicht, bis die uns angreifen. Ich werde nicht schießen. Bis die zu uns kommen. Und die werden zu uns kommen. Sie heulen nur. Ich werde nicht schießen, Kumpel. Feuer frei. Die greifen uns an. Ich muss... Also, äh, ich muss... Ich muss... Es geht hier um mein Leben, ich muss mit dem Geld mit dem Geld schießen. Oder vielleicht wäre es auch ohne gegangen. Ich weiß es nicht. Ja, der Kreis schließt sich, ich werde hier. Wahrscheinlich dieses Spiel jetzt noch beenden. Das heißt, ich werde die Zeit jetzt nicht mehr anhalten für, das, für die nächste Folge. Wir beenden dieses Spiel mit Folge 15, wenn ich das richtig habe. Wo ist der Turm? Da. Und los. Ja, ich will ja nicht respektlos sein, aber darf ich deine Muni haben? Nee, darf ich nicht. Ich glaube nicht, dass wir das Geld jetzt noch brauchen werden. Weil wenn es wirklich der letzte Teil ist, das letzte Kapitel, dann brauche ich es nicht mehr. Und wenn nicht, dann habe ich Pech gehabt, aber dafür überlebe ich. Und ich denke, das ist doch einiges wert schon. Ich habe noch elf Muni drin. Ja, ich bin tot. Okay, das wird richtig hart. Das wird richtig schwer. Die sterben durch ein bis zwei Schuss dieser Munition. Das ist schon mal sehr viel wert. Und das heißt für mich, ich muss nicht durchgehend draufhalten. schussler erreichen weil alle werden mich auch nicht anspringen dass ich das noch mal machen kann, Ja, und ich habe einiges mehr Munition, das... Habe ich meinen Ton an? Warte mal. Oh. Ah, fuck off. Ich habe hab jetzt nämlich das Los, Los, Los, Los immer mit Echo gehört. Ich hoffe ihr nicht. Sonst wäre echt scheiße gerade. Das ist wirklich schon die letzte große Schlacht hier. Also es scheint auf jeden Fall so. Es sieht aus wie ein Bosskampf für mich. Und zwar ein richtig harter Bosskampf. Nicht zurück, immer weitergehen. gehen. Okay, wenn ich mich die erwischen, dann bin ich tot. Ach, scheiße. Ey, trifft doch mal, Alter. Okay, da wird das schon hoffentlich... Ja gut, ich verballere hier gerade blöde Munition. Ich lasse den jetzt mal kämpfen, da. Ich habe wirklich gar nichts mehr sonst. Außer Granaten vielleicht. Das wäre mal eine Idee, ich könnte mal mit Granaten spielen. Ich nehme normale Granaten. Anders konnte ich mich in dem Spiel halt nicht gewöhnen, irgendwie Granaten ansatzweise zu benutzen. Vielleicht wird es jetzt einfach Zeit. Ja, ich habe jetzt noch 19 Munition, ich habe viel zu viel losgehalten. Kann ich hier in den Bus rein? Nein. Ich komme. Ich habe noch drei Schuss, das wird nirgends reichen. Danke, aber ganz ehrlich, ich bleibe jetzt bei der Gold Muni noch, na toll. Wir sind beim Turm und, jetzt leise. und ich habe Angst. Ich habe auch Angst, dass mir diese scheiß Maske wieder leer geht. Okay, in Katzen sind wir sicher. Sobald die Cutscene fertig ist, muss ich eigentlich einfach die, Le die Maske wieder anziehen. Ah, macht macht oh -oh. Er wird nicht bremsen. War knapp. Okay, das lesen wir noch kurz. D6 habe ich wieder nicht alles gefunden. Wolken umgeben uns wie. Das klingt zu geil. Wir sind im Himmel nicht willkommen. Unser Platz ist dort unten. Okay, ich habe eine Maske mit mit a mit Atemzeit. Dem hätte ich jetzt nicht wirklich entkommen können, denke ich, aber... Okay, der ist blockiert. Scheiße. Darüber komme ich aber auch nicht, da drüben ist die Treppe. Ja, gut, das wäre es dann mit der Legende. <lacht> Scheiße. Äh, ich frage mich gerade, ob wir, wenn es heißt versteckt, nicht dem Ersten schon ausweichen könnten. Ernsthaft, ich kann da zwischen Balken und Mauer noch runterfallen, das ist das Problem. Ich dachte, ich bin zu weit nach links gelaufen, aber... Da einmal rüber und dann springe ich da mal lieber und da ist die Treppe. Ich bin schon da. Keine Sorge. Komme ich da durch? Ja. Da bin ich. Hallo. es ist eine geile Klar. Einmal mehr sind wir die letzte Hoffnung für die Welt, natürlich. War das schlau? Ich gehe mal hier runter. Ah, klar. Zum Glück reagiert er so. Ja, lauf, Artium, lauf. Ach du Scheiße. Ah, da geht's doch. Es bringt nichts. Irgendjemand spricht da sonst noch rein. Ich glaube, ich weiß, wer das ist. Das Problem ist, ich kenne die Story eh schon vom Buch her, aber... es ist doch mal was ganz anderes hier. Und sie wird anders erzählt, ein bisschen. Was ja auch voll okay ist. Jetzt bin ich keinen Kreis gelaufen für nix. Oder muss ich hier runter? Kann ich hier hoch? Nein, doch, kann ich, ja. Es bringt einfach nichts. Okay. Ach so hier. Okay. Gemäß dem Pfeifen habe ich noch eine Minute etwa. War das schlau. Los, du schaffst das. hier lang, hier. Nein. Das war's nicht. Ich habe noch 50 Sekunden auf der Gasmaske. Ich komme wieder ohne Maske besser weg als mit. Ah, hier ist eine Leiter, ich Idiot. Ihn aufhalten. Ich will mal hören, wie die reden. Okay, wir hören sie nicht. Oder, ja, nicht mehr. Ja, das Problem ist, ich habe den Fernseher leise, deswegen bin ich froh um Untertitel, weil ich mit Untertiteln lesen muss. Soll ich hier eine Minute durchhalten? Ganz ehrlich, ich habe keine Muni und nix. Alles klar. Darf ich den Türen nicht trauen? Was ist mit der, die genau vor mir ist? Die ist weg. Die rechts hat mich in den Tod geführt. Was ist mit der links? Die wird mich genauso in den Tod führen wie die andere. Und wenn ich zurückgehe... Hier ist eine Wand. Genau dasselbe. Wie kann ich das verhindern? Muss ich stehen bleiben eine Minute? Ich bin gerade sehr verwirrt. Also rechts hat mich in den Tod geführt. Wir probieren mal links aus. Auch das schwingt mich in den Tod. Alles klar. Hätte ja sein können. Muss ich alle Türen aufmachen und dann in die Mitte gehen? Gibt es einen anderen Weg? Hier nicht hier auch nicht. Hier ist zu. Hier gibt es gar nichts. Die Türen sind offen. Eine Wand und auch hier nichts weiter. klemmt mich mal aus, wir genießen das in Ruhe. Okay, also dieses Level ist einfach ein Try and Error. Man kommt hier wahrscheinlich nicht wirklich ohne Tode durch. Außer man kann alles perfekt voraussehen, aber das kann man ja nicht. Also die geht auf. Dann machen wir zuerst die zwei auf. Ja, ich blende mich jetzt trotzdem wieder ein, weil das ist ein bisschen mühsam. Ich finde es sehr interessant, gerade dass das Finale so dargestellt wird, aber... Der pusht mich noch zurück, zieht mich hin. Und dann falle ich fast runter, das ist noch Okay. Aber ganz ehrlich, muss ich denn diese Station auslösen? Wenn nicht, dann kann ich ja eigentlich theoretisch sterben und die Welt wäre gerettet. Also gerettet halt, weggebombt, die Schwarzen, aber... Der bringt mich wieder um, ich muss weg hier. Wenn ich hier um die Ecke gehe, steht aber auch einer da, der mich umbringt. Ich gehe mal so nah ran, wie ich kann. Und dann gehe ich weg. Boah, ich liebe das. Nein. Ich finde das gerade so cool. Da ist ein Monster. Und da war ein Mensch. Gefangen hier, aber es geht weiter und unser Tunnel bildet sich wieder hin, diesen Tunnel den wir schon mehr als einmal gesehen haben und ich werde nicht aufgeben. Okay, wir haben hier zwei Möglichkeiten und rechts steht wieder ein Monster. Ja. Okay, die kommen auf uns zu. Wow, wow, wow, wow, wow, Kumpel, nö. Sie wollen uns irgendwas mitteilen, und sie wollen uns aufhalten, aber... ...war's. Es wird feindselig dargestellt, aber... Ist es denn feindselig? Ich will gucken, ob es mich einfach nur tötet. Sie wollen uns jetzt aufhalten. Scheiße, okay. Das war doof, ich hätte mehr schießen müssen, sorry. Ich wollte gucken, weil ich kenne es vom Buch, her, Sorry, her, die, die Schwarzen, die nicht böse sind eigentlich. Das kann man jetzt einfach mal so weit sagen. Im Buch werden die Schwarzen nicht als böse dargestellt. Sie probieren bis zum Schluss den Menschen zu helfen. sagen ihnen, hey, tötet uns nicht. Und ja, wir machen das trotzdem natürlich. Und hier sind sie ganz anders dargestellt ein bisschen. Also ganz anders ein bisschen, klingt auch so ein Paradox. Ne, aber sie werden anders dargestellt. Weil Artyom ist der einzige, der mit ihnen kommunizieren kann. Ich werde die Trophäe jetzt nicht anschauen. Was Liebe für seine Mitmenschen führt, wird seine Feinde besiegen. Ich wollte, dass mein Krieg, meine Familie, meine Freunde und mein Zuhause beschützt. Die Metro. Wir hatten gewonnen. Aber bis heute frage ich mich. Als wir die Schwarzen vom Erdboden verschwinden ließen, ging da nicht auch etwas verloren? Boah, ist das geil. Boah, sieht das geil aus. Sorry, ich feiere das gerade hart. Ja, wie gesagt, im Buch werden die Schwarzen ganz am Ende eigentlich aufgelöst. Aber das ist schon zu spät. Denn sie schaffen es in dem Moment, als die Raketen losflogen, mit Artium Kontakt aufzunehmen und ihm zu sagen, dass sie eigentlich gar nicht, dass sie helfen wollten, meine. Die Schwarzen selbst, wenn sie auftauchen, ähm, die, die töten ja eigentlich nicht wirklich, soweit ich das jetzt noch richtig habe. Und ja, ist schon geil. Nichtsdestotrotz, wir haben gerade ganz Metro weggebombt, oder ganz Moskau? Ich sage immer Metro, Metros hier ja, unten rund. Wir haben gerade Moskau nochmal weggebombt. Haben so vielleicht die Obergrundbedrohung ausgelöscht. Aber deswegen ist im Untergrund der Krieg noch lange nicht vorbei. <lacht> der Kampf um die Metro natürlich. Und die Gefahren in der Metro sind genau noch so da. Also ich denke wir werden auf jeden Fall weitermachen mit Metro Last Light noch. Ich weiß nicht ob Metro Last Light eine Alternativstory oder eine Fortsetzung gibt, aber ehrlich gesagt. Soweit ich weiß ist Teil 2. Boah, ist das geil. Ich feiere das wirklich gerade. <lacht> Bis auf die letzten Level mit dem Kran, das war ein bisschen, naja, sinnlos. Hätte man auch anders machen können. Aber die wollten nicht einfach unter Zeitdruck stellen und mehr nicht. Und das haben sie geschafft. Weil man konnte halt nichts dagegen machen. Und... Ich lasse jetzt die Credits mal laufen. Ich werde mich vorhin noch verabschieden von euch. Wie immer, wenn ihr ganz den Schluss spult und da ist noch was, dann ist da was. Wenn nicht, dann werde ich einfach aufhören. Ansonsten danke ich euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich habe es bei COD schon gesagt am Ende. Ich werde das während den Folgen nicht unbedingt machen, dass ich um Likes frage oder Abos oder so. Aber am Ende einer Serie kann man sagen, wenn euch die Serie bis hierhin begleitet hat, wenn ihr sagt, yo... Das hat mir gefallen. Dann könnt ihr euch überlegen, ein Abo lassen. Es kommen noch mehr Projekte. Eben bei Metro kommt jetzt Metro Last Light. COD wird auf jeden Fall weitergeführt. Ich werde noch Pokémon Tekken als nächstes, glaube ich, fertig spielen zuerst noch, weil ich das endlich ewig offen habe. Aber ja, könnt ihr selbst entscheiden. Ich, ich zwinge natürlich niemanden zu irgendwas. Wenn ihr Freude daran habt, würde es mich freuen. Wenn nicht, dann halt nicht. Ist euch überlassen. So, ich mache das nicht gerne in den Folgen, aber so am Ende, finde ich, kann man das noch legitimer machen. Es gibt zwar viele, die sagen, ja, am Ende vom Video noch ein, noch ein Like, so, jo, wenn es euch gefallen hat. Am Anfang der Videos finde ich das eh immer voll daneben, weil man weiß ja noch nicht, ob das Video gefallen hat. Äh, aber am Ende kann man das nochmal sagen, weil es gibt dann viele, die das vergessen oder nicht dran denken, noch wenn es einem gefallen hat. Also. Aber ich mache es nicht gerne, weil sie hey, lass ein Like, da ein Abo, ja, bis zum nächsten Mal. Hm. Nee, danke. <lacht> also... Ja, das war jedes ein Metro 2033 Redux. Ich will nicht überspringen eigentlich. Aber bevor wir die Credits laufen lassen, wir haben noch zwei Erfolge, die mich wundern nehmen. Für, für was die waren. Wir haben 18% aller gefunden. Das sind... Ach du Scheiße. Wir haben den Funkturm nicht gefunden. Wir haben die Wahrheit nicht gefunden. Okay, das, das ist heftig. Den Armen helfen, das Kind belohnen, Kranke heilen. Sie helfen jedem im Blick weiter. Töten. Es gibt einen Bibliothekar, kann man töten. Okay. Ach du Scheiße. Ja, wir haben zu viele, aber ich werde das nicht machen. Front, um jemanden zu töten. 30 Feinde in die Luft jagen. Wir bringen uns die 6 Sekunden in Strahlungshotspot. Strahlungs-Hotspot. Müsste ich nicht mal so. Schwarze Station ohne jemanden zu töten, 30 Geschäfte mit Waffenhändlern, könnte ich machen. Töten Sie heimlich 15 Feinde, töten Sie 30 Feinde, okay, das habe ich alles nicht gemacht. Okay, wie ihr seht, es gibt noch so viele Sachen. Aber was wir bekommen haben, ist einmal das. Bewenden Sie das Spiel im Spartaner-Modus. Also das ist normal. Nicht schwer. Zehn Spinnen habe ich ja verbrannt, Also bitte. Ja, und das andere war... Werden Sie ein echter Ranger. Ich weiß nicht, ob man auf diesen Erfolg so wirklich stolz sein kann, in diesem Moment. Ich weiß wirklich nicht, ob man darauf stolz sein kann. Wir machen weiter, die Credits laufen noch. Oder auch nicht. Ich habe die Credits anscheinend so geskippt. <lacht> Tut mir leid. Ja, ich werde die Erfolge nicht zusammen mit euch noch machen. Wenn ich ein alternatives Ende bekomme vielleicht, aber ich glaube, dazu solltet ihr nicht mit mir gucken jetzt. Ach hier hätte ich auch auf die Erfolge kommen können. Ja, ich werde weitermachen mit Last Light und vielleicht 2033 noch alleine spielen, ein paar Folge spielen. Aber ich weiß nicht, wie ich die Wahrheit zum Beispiel rauskriegen soll. Weil ich kenne die Wahrheit für mich, aber ich weiß, dass wir es im Spiel mit diesem Artyom nicht erlebt haben. Und das ist das Problem. Den Typen habe ich komplett vergessen. Ich dachte, das gehört zur Story. Das war optional. Das habe ich komplett vergessen. Die Wahrheit finden schwer. Und ich wusste wirklich nicht, ich dachte die Bibliothekare sind unsterblich. Aber anscheinend kann man einen töten. Das wird ein harter Kampf auf jeden Fall. Wenn ich das noch probieren werde. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen nochmal. Sorry, das heißt, ich skippe es doch alles. <lacht> äh, ja, eben nochmal. Wenn ihr wollt, ein Abo, ansonsten Pech gehabt. Bis zum nächsten Projekt. Ich hoffe, euch hat gefallen. Mein Name ist Adrian. Alles Pop mit Zucker. Cheerio!